Voll, voll. In die Presse, voll, die Presse, voll, Presse. Voll, voll, audio und herzlich willkommen zu einer weiteren der letzten Ausgabe oder wie man sagt, Episode unseres schönen Presse- und Medienpodcasts voll in die Beef-Presse. Ich sehe es schon, ihr seid dabei. Links und rechts wie immer verteilt auf die Autos der Prollo, Ferrari und der Sommer. das? Ja. ja, ja, ja. Auch die sind unter Starkstrom gesetzt und erstmal bevor wir hier in die Themenwelt starten, die über Weihnachten natürlich immer so ein bisschen Richtung Weihnachtsgans, aber äh, ja, vielleicht auch dieses Jahr nicht ganz so sehr Weihnachtsgans tendiert, möchte ich euch mal fragen, wie waren denn eigentlich eure ganz speziellen Weihnachten mit Lockdown und ja, geschrumpfter Familie und so weiter und so fort. Wie fühlte sich das an? Speziell wie alles dieses Jahr irgendwie schon anders. Wie ja, war früher war mehr Lametta nicht wahr. <lacht> und davon abgesehen, dass wir wir feiern aber seit jeher mit der Kernfamilie. Insofern hat sich da gar nicht so wirklich viel geändert. Wir sind dann tatsächlich aber auch hingefahren, nachdem wir sowieso seit zwei, zwei Wochen Kita-Quarantäne gehabt hatten und eigentlich nur noch zu Hause waren, haben wir das vertreten können. Genau, und, dem kann ich nicht anschließen. Auch bei uns war es also auch Familie Ruhe. Beef. Ja, ja, ja. Familie Rogers. Los, Rogers, Los Rogers, Los Rogers im kleinen Kreis. Ja, das gilt auch für mich auf der Ponderosa, war diesmal keine große Halligalli Party. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass es fürs nächste Jahr äh, möglich sein wird. Aber bevor wir zu unseren Neujahrswünschen kommen. Würde ich sagen, lass uns einfach mal über die Dinge sprechen, die uns hier in diesem Bus nicht zusammenbringen, aber auf verschiedene Busse zumindest verteilen. Ja, hat ja geklappt. <lacht> <lacht> Man muss dazu sagen, wir haben vorher extra <lacht> besprochen, dass der Prollo anfängt, aber ich? <lacht> Ach so, das, das war in, mehr die mal Wolken, in, die, in die Wolken geguckt. Wie, ja die, an, an die, wir, wir sind ja hier, hier quasi fast unterm Flughafen und hier landen immer die ganzen Flieger. Ich bin ja, das also so winzige, ja so ja. viersitzige an, an, Anfängt, Anfängt mit dem Trinken. Also ich äh, will ja mal gerade die Frage in den Raum werfen, ob wir uns nicht erstmal auf ein Getränk einigen. Auch das, ja. das ist ja hier, also ich finde eh, wird viel zu viel geplant vorher. Ich meine, unsere Planung <lacht> besteht darin, dass wir zwei Minuten vor der Sendung kurz zusammen sprechen. Wir verraten uns ja nie die Artikel vorher. Aber auch dafür sind wir, glaube ich, offen. Also, wenn du erstmal ja. hier Kaltgetränke hoffentlich optimal temperiert ja, durch also die Scheibereiche nimmst. Genau, ich fange hier jetzt einfach an ähm, mit einem mit einem Getränk. Und ähm, das habe ich schon mit Vorschauen, weil Voraussicht gekauft, wie du jetzt sehen wirst, wenn es gleich rüberkommt. Hm. Einmal durchgereicht. Oh. Zweimal. Ich reich's mal direkt weiter. Durchgereicht. Oh, oh warte. So, und von Aspirin dem Aspirin steht ja. da drauf Aspirinbacher. Aspirinbacher. Wieder, wieder Medizin. Ja. Lese ich das richtig? Nee, Alpiersbacher. Alpiersbacher. Weihnachtsbier. Mhm. Alpiersbacher. Jetzt guck mal doch genau, wo das herkommt, das Bier, Ben. Das ist auf jeden Fall, man muss mal den Hörern sagen, Alpersbacher Klosterbräu, Weihnachtsbier, festlich, amor, äh, aromatisch, mit dem berühmten Braunschweiger Brauwasser aus dem Schwarzwald. Braunschweig, ja, von wegen. Hier ja. steht Braunschweig, ach so Brauwasser. Ja, ja ah, das Bier aus dem Schwarzwald, das habe ich nämlich schon, äh, als ich dort in den Herbstszenen war. Im Supermarkt abgegriffen, wissen, dass er irgendwann ganz überraschend Weihnachten kommt. Und es ist ein toll Weihnachtsbier, eine Weihnachtsedition. Herrlich. Man kann jetzt dazu sagen, dass Ben und ich zeitgleich aufs Verlauf auf Verfallsdatum geschaut haben. <lacht> <lacht> Weil er steht frohe ja. Weihnachten 2019. Ja, genau. Ja. <lacht> in noch in Sütterlin. Schöne Weihnachten. Nein, ganz toll. Es ist sogar noch halb ein ja. halbes Jahr, also alles gut. Ähm, was ich mich viel mehr gefragt habe, ist, warum ist auf diesen Klosterbräu, Bieren, da das immer dieser saufende Mönch drauf? Immer. Ja, weil in Klostern kommen die ja häufiger vor. Und ja. was sollen sie machen, außer ja. saufen? Und so ein Gärtnernder Mönch verkauft sich nicht so gut. Ja. Auf dem Bier. Mhm. Denke ich auch. Ja. Was ich mich jetzt viel mehr frage, oh. weil ich trinke jetzt das erste Mal zumindest ganz bewusst ein Weihnachtsbier und bevor ich jetzt den ersten Schluck nehme, frage ich mich, ist da Zimt drinne? Zimt? Ja, was ist eigentlich das Weihnachtliche am Weihnachten? Spekulatius. Na, da, hier steht es doch, ein kräftiger Drunk, der gerade in der kalten Jahreszeit für besinnliche Stimmung und ihre Ecke sorgt. Alkohol ist da drin. Mit also 5,6%, also, also über dem Durchschnitt. Also kann man Insofern. sich darauf einigen, dass jedes Bier Weihnachtsbier ist. Wenn nein, es nur nein, genug wenn Promille es nur genug Promille hat. Das kommt immer auf die Familie an, mit der man Weihnachten feiert. Aber... <lacht> Gut, nee, dann, mehr Schaden dann, nicht. dann habt ihr alle eine Flasche jetzt geöffnet, dann können wir mal anstoßen ja. äh, virtuell. Ja. Ganz so, toll. Anstoßen mit der Scheibe an. Grüne Flasche, sieht aus wie ein Weihnachtsbaum, also braune Flasche mit grünem Etikett. Richtig, bringt mich nochmal richtig jetzt hier, wir könnten das jetzt zum vierten Weihnachtsfeiertag hier ausrufen. Finde ich auch. Prost. Ja, Prost. Prost. Fünfter Advent. Ah, gutes deutsches Klosterbräu. Mit Mönch aus herrlich, also schmeckt mir, das schmeckt hm. mir, hast du gut gemacht, okay, also ich überbrücke <lacht> jetzt einfach mal diese Situation und wir tun so, als wäre nichts gewesen, es wäre ja jetzt ganz spannend, wenn wir mit einer Geschichte für unsere Hörerinnen und Hörer in die Sendung starten könnten, vielleicht hat ganz spontan einer von euch so einen kleinen lustigen Aufmacher vorbereitet, <lacht> den er jetzt, zum Besten geben könnte. Ja, ich habe ganz spontan einen lustigen Aufmacher dabei. Von und mit Elon Musk, den allseits bekannten Kleinunternehmer aus dem Ausland. Und äh, den haben, das ist eine längere Geschichte, die ich aber kurz wiedergeben möchte, es geht nämlich um tank Shorts. Der hat nämlich, ist er ja im Sommer von Shortsellern heimgesucht worden, er und seine Tesla-Aktie. Das hat ihn ziemlich auf die Palme gebracht und um die Leute ein wenig zu verspotten, hat er sich entschieden, dass Tesla ab sofort die sogenannten Short Shorts verkauft. Es handelt sich dabei um knappe Satanghöschen für die Dame für 69,42 äh, in den Größen XS bis XL äh, mit dem Wort äh, S3XY drauf, was sich als sexy liest und für die Tesla-Modelle steht. Mhm. Ja, hat er gemacht, äh, fand das bestimmt auch witzig und äh, ich habe mir gedacht, wie ist es denn jetzt, was ist denn draus geworden und äh, tatsächlich im Dezember ist nicht allzu viel draus geworden. Die Dinger waren zwar monatelang im Laden zu, äh, online zu erstehen, allerdings ausverkauft und äh, die Kunden beschweren sich hier, ich zitiere, Tesla kann in mehr als fünf Monaten nicht mal mehr ein paar Shorts liefern. Was haben Sie mit all meinem Geld gemacht? Ja und äh, auf jeden Fall äh, das ging sozusagen will ich mal sagen in die Hose. Ähm, aber offensichtlich gab es dann eine gewisse Nachfrage. Es das gab hat mich auf jeden Überrascht. Fall Nachfrage. Die sehen auch per se nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, ob man dafür. Ja, knapp der 70 Umgeburt Dollar. Für 70 Euro. Ja gut. Ich reiche das mal hier durch den Bus. Ja könnt ihr. Ja also die Frage ist ja, ja, die, ja schon. Die, die Wieso? sind jetzt. Ich habe nur einen Schwarz-Weiß-Drucker, aber im Prinzip sind die. Sind die schon heiß, aber das Wieso liegt aber ja mehr in so eine Hose, in, in, kürzer, in kürzester ja. Zeit ausverkauft bei dem Preis, die Frage stellt sich schon. Ja, weil die Leute wahrscheinlich so sind. Also ähm, ich habe hab gestern nochmal geguckt, ob es die vielleicht jetzt doch wieder gibt, aber jetzt sind sie gar nicht mehr zu sehen im äh, Online-Store. Äh, was allerdings schon gibt, äh, irgendwelche Reifensätze für mehrere tausend Dollar und da frage ich mich, ja äh, gut wer 4.000 Dollar für seinen Reifensatz ausgibt, mit mhm. Felge natürlich. Der kauft sich vielleicht auch Unterhosen. Sind Außerdem die, Sind die Unterhosen denn für Verbrennungsmotoren oder für äh, Elektro? Also ich glaube, man kann in solchen Unterhosen sehr viel machen. Aber Verbrennung, äh, ich muss sofort <lacht> spontan, muss mein perverses Hirn an irgendwelche Furzanzüde-Videos aus dem Internet denken. Werden sie auch besser aus Teflon als aus Satin. Das ist, glaube ich, nach, <lacht> nach jahrelanger, äh, gefühlt jahrelanger Quarantäne, ist das, glaube ich, jetzt mit mir bald vorbei also völlig durchgebrannt. Ja, nee, das auch. sind letztendlich, sind das so diese, wie, wie es die auch von Adidas und den diversen Sportmarken gibt. Das sind halt so Höschen, ja, also Sporthöschen. Also weiß ich nicht, was so der leicht bekleidete oder die leicht bekleidete Sportlerin trägt. Da ist jetzt eigentlich gar nichts Besonderes bei, außer dass sie teuer sind. Und ja. die, nur der Anlass war eben, dass die Shortseller ihnen ein bisschen... Angepisst haben und äh, Elon Musk ist ja für sein moderates Auftreten bekannt, aber da hat es ihn halt ergriffen. Ja Na gut ist ja noch eine nette, eine nette Variante, hätte er auch zur Köpfung aufrufen können. Vielleicht oder? sind die auch versehentlich mit irgendeiner Mars losgeschossen worden. Ja. Statt Satellit treiben jetzt 2000 Tesla Höschen durchs Weltall. Ist lustig, dass du die Geschichte bringst, weil ich habe vorhin noch so beim rumsurfen gesehen, dass Elon Musk oder Tesla ihren Autos zur Weihnachtszeit irgendwie so ein Update versprochen haben, wo dann auch so, also ein Reiz von Tesla fahren ist ja wohl auch, dass die Autos irgendwie so kleine Unterhaltungsgimmicks immer mit drin haben. Ne? Da gibt es diese Videos, wo die dann so Lichtshow und alles machen. Und irgendwie so ein, so ein Update wollten die da wohl auch zur Weihnachtszeit aufspielen auf das Auto. Und unter anderem, das habe ich aber wie gesagt nur aus der Überschrift so ganz kurz, ich habe es dann. Als alter Dieselfahrer verworfen diese Geschichte <lacht> ähm, angeblich sollte dann die Elektroautos auch so ein Feature kriegen, das in Deutschland dann den schönen Namen Abgasskandal oder sowas trägt, was natürlich bei einem E-Auto nur virtuell dann passiert. Aber da hat, hat er sich dann irgendwie über Diesel und VW und sowas lustig machen wollen. Ich dachte, die Geschichte kommt jetzt, ah. ähm, aber ich kann da auch leider gar nicht mehr zu zu sagen, ja, außer dass Art ich natürlich rein. das anprangere. Ja gut, aber diese Updaterei, das wäre mir ehrlich gesagt unbehaglich, wenn der Hersteller hier während das Auto auf dem Parkplatz steht, irgendwelche Updates fährt. Das hat, äh, daran erinnere ich mich zufällig, da gab es irgendwie vor ein paar Jahren so einen Sturm in den Südstaaten um Florida herum und äh, Tesla hat damals per Software-Update-Zentral die ganzen Teslas auf eine höhere äh, Batteriekapazität hochgeschaltet, die war also limitiert aus äh, Verschleißgründen, damit eben vermieden wird, dass die Leute auf der Flucht vor dem Hurricane irgendwie mit ihrem Tesla liegen bleiben auf halber Strecke, weil Strom ist halt so eine Sache hm. äh, bei Wind und ähm, ja, das hat einige erbost, weil die sich äh, geärgert haben. Ja, erstens, dass der Hersteller in das Auto jederzeit eingreifen kann oder auch, dass warum sie nicht immer mit der äh, leistungsstärkeren Batterie rumfahren könnten. Ja, aber ähm, weiß ich nicht, ob man das haben möchte. Aber das, aber das ist, ist, ist bei anderen Autos auch. Ja. Ich glaube, das hat nichts mit E-Auto ja. allein zu tun. Ja also gut, die, die sind natürlich jetzt von E-Auto mal abgesehen. Äh, gut, Benzintank kann sie jetzt auch nicht per Fernwartung vergrößern, aber davon abgesehen ähm, sind die halt, äh, glaube ich, bei solchen, ich nenne es mal, Altdeutsch Schnickschnack äh, sind die ja ganz vorne dabei. Ja, ja, das ist ja, wie gesagt, das macht ja auch die Fanbase sozusagen an, dass ja. der Tesla oder das Auto, was auch immer, welches Modell die da haben, einen bestimmten extra Schnickschnack hat, was ein normales Auto so nicht mitbringt. Also mein Auto ist ein VW Diesel Bus, der bringt natürlich das feature abgas schon mit, das habe ich extra damals mitbestellt. Aber andere haben das natürlich nicht. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Ja, okay. toll. Ja, toll, toll. toll wenn. Abgase, Abgabe. Ja, wollt, wollt ihr, wollt ihr mal was zum Thema Essen hören? Bitte. Also ähm, für äh, uns in unserer Generation vielleicht auch noch mal ein Thema, was äh, eine besondere äh, äh, Relevanz hat. Ähm, das Bratwursthaus in Bochum. Turninghaus. Kennst du das? Ja klar. Du als alter Bochumer kennst das. Ja, das, unser, unser Ruhrpottmädel kennt das sicherlich. Das Bratwursthaus in Bochum hat seine Karte überarbeitet und bietet jetzt ab sofort auch den Zigeunerteller an. Wie findet ihr das denn? Also man kann sich ja schon denken, worum es geht. Viele Leute haben sich aufgeregt, viele User, das ist natürlich auch auf Facebook dann online, ist die Karte zu finden. Wer im Jahr 2020 immer noch den Begriff Zigeuner benutzt, der hat echt nichts gelernt. Oder müsst ihr das nötig haben, so einen rassistischen Begriff zu verwenden? Und in der Tat, hier wird im Express, wo ich das gefunden habe, auch jemand zitiert, von der Ruhr-Universität Bochum, junior Professor für Didaktik Karim Feraidoni und ähm, die oder derjenige sagt äh, auch ganz klar, dass der Begriff erschaffen wurde, um Sinti und Roma zu dehumanisieren, also zu entmenschlichen. Also das ist ja schon ein hartes Brett und äh, er sagt, dass äh, der Begriff nicht deswegen nicht verwendet werden sollte. Der ist rassistisch. Ich habe mal irgendwo. Aufgeschnappt. Ich weiß noch nicht, ob das stimmt, dass Zigeuner irgendwie die Abkürzung oder irgendwie dafür stehen soll, dass das ziehende Gauner sein. Aber das ist wahrscheinlich nicht die richtige sprachliche Übersetzung. Ziehgauner. Also naja. Umherziehende Gauner. Zigeuner. Ähm, ich erinnere mich da an so Schlagerklassiker wie Zigeuner, Junge, komm, spiel mir auf deiner Gitarre. Hm. Dann ich kommt nicht. 20 mal La. Du bist doch dann viel jünger als ich. Was ist denn da los <lacht> mit dir? Was? Meine Eltern besaßen eine umfangreiche Schlagersammlung. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß es nicht, aber ähm, äh. Also für uns, als wir klein waren, deswegen sagte ich das eingangs, war das ja noch normal, ne? wenn man äh, sich erinnert. Ja. Also die Zigeunerwurst, die gab es, äh, seit ich denken kann und dann tatsächlich jetzt, wo ich darüber nachdenke, gab es sie dann eben zwischenzeitlich nicht mehr oder es gab sie noch, aber unter anderem Namen. Ähm, und es gibt natürlich jetzt auch an ganz andere User, die sagen hier scheiß political correctness, ähm, das äh, Ding äh, ist super lecker und warum soll das nicht so einen äh, Namen haben. Kurze Frage, kurze Frage, ist denn, handelt es sich denn bei dem angebotenen äh, Teller um den, also um die klassische Variante der früher diffamierenden Zigeunerwurst oder Zigeunerteller genannten Speise? Oder ist das jetzt einfach, es gibt da noch irgendwie einen tieferen Sinn dahinter, warum die das gemacht haben? Was nee. ich mich vor allem frage, warum die das jetzt einführen, ja, warum, also, wenn genau, man das, warum das seit 40 Jahren macht. Also, ja. ich, ich zitiere mal einfach den Inhaber, der sagt, der Kerngedanke war, dass ein unheimlich großer Anteil unserer Kunden die klassischen Gerichte mag. Also das, was man von früher kennt. Und die hätten immer wieder gefragt, ne, wann endlich wieder die Zigeunersoße kommt. So. Und dann hätte er äh, das dann eben irgendwann, haben sie es besprochen und auch äh, wohl Kunden befragt, sagt er, also viele Kunden. So die mit seien, den kurzen Haaren. <lacht> Nein, er sagt ausdrücklich, pass auf, er sagt ausdrücklich, viele Kunden des Bratwursthausen seien selbst Sinti und Roma. Die haben oft nachgefragt, wann endlich eine Zigi oder Zigeunersoße kommt. Ja, ja also ich, ich, ich, ich weiß jetzt nicht. Das kann, dann, kann natürlich auch sein, dass er das jetzt einfach so nur als Behauptung in den Raum wirft. Äh, kann aber auch sein, dass es wirklich so war, ähm, aber, aber wie denkt der grundsätzlich ja, wir, darüber, das ist ja ein so, größeres Thema. mal, pass auf, das können wir ganz einfach machen, wir haben ja einen erwiesenen Fleischexperten jetzt in unserem Team, Beef Rogers hat der den Namen Beat. ja nicht umsonst, also Beefy, ah, wie du als Lebensmittelfleisch- und äh, Wurstfabrikant, was gar nicht stimmt, liebe Leute, aber ähm, erkennt kennt sich vielleicht trotzdem aus? Äh, Jein. Also ich bin jetzt sicherlich nicht der äh, Fleischereifachverkäufer und oder... Im echten vorne Leben weg oder? War das nicht so? Ja, irgendwie sowas, genau. Ähm, ne, ab und zu recht Tönnies genannt, aber das hat einen anderen Zusammenhang. Ähm, nee, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube es, also jetzt mal, ich kenne ja den Hintergrund dieser politischen Korrektnis und ähm, finde es ein bisschen die falsche Diskussion. Also ich glaube... Ähm, ich weiß nicht, ob sich da sowas manifestiert, dass man jetzt, wenn man jetzt einen Zigeunerteller bestellen kann oder, oder auch einen Jägerteller, ich meine, wie sollen sich denn die ganzen Jäger fühlen? Ähm, das ist, ich weiß nicht, also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits denke ich mir, klar, ist komisch irgendwie, aber jetzt, ich weiß jetzt auch nicht, wenn es irgendwo einen Rogers-Teller gäbe, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, ähm, die Diskussion müsste eigentlich an anderer Stelle geführt werden oder es auch eher gelebt werden. Also, dass man Menschen eben nicht ausgrenzt wegen Herkunft oder sonst irgendwas. Und das ist, glaube ich, hier der Punkt. Und da wird so ein bisschen, weiß nicht, ob da so eine Scheindiskussion geführt wird. Letztendlich ist es ja auch die Frage, wer sich durch welche Begriffe inwiefern beleidigt fühlt. Ja, dann ist es vielleicht auch eine Frage der Höflichkeit, die dann nicht zu benutzen. Klar. Aber ähm, das, da kann man, steht man letztendlich so ein bisschen außen vor. Wir sind ja hier weiße, langsam alt werdende Männer im Bus und können dabei bestimmten Begriffen nicht so mitreden. Ähm, wir haben akut das Problem, dass, dass wir schön, die schönen alten pippi langstrumpf filme die gehen jetzt sehr gut zu Hause und da kommt halt mehrfach kurz hintereinander äh, das N-Wort vor und das ist halt ungünstig, finde ich. Genau darauf, genau Im genau Buch darauf, konnte man das ja, ja. noch wegkritzeln, äh, ja? auch wenn sich die äh, Pipi-Lindgren-Langstrumpf, also Astrid Lang, Lindgren erben da ja wohl noch irgendwie lange gegen gesperrt hatten, im Film wird das halt so nebenher beigesagt. Ja, dann ist halt der Südseekönig aus dem Buch, ist dann noch der, ja, eine andere Art von König, der, Endkönig, der über ja. die Eingeborenen herrscht. Ja, und, und äh, ähm, genau, schön, dass du drauf kommst, das Beispiel hatte ich nämlich auch im Kopf, das ist ja eine größere Diskussion. Also auch bei Büchern wird dann äh, immer wieder diskutiert, da werden Bücher überarbeitet und eben dann sozusagen bereinigt, dann ist das eben nicht mehr der Endkönig, sondern der Südseekönig. Und, ähm, und ich finde einen Punkt, den, da, mö da möchte ich kurz darauf äh, eingehen, was du gesagt hast, den finde ich, glaube ich, ganz wichtig bei der Diskussion. Ähm, wie äh, fühlen sich diejenigen damit, ähm, äh, um die es eigentlich geht, also sprich die Bevölkerungsgruppen ähm, oder Minderheiten, wie auch immer die dadurch angesprochen sind. Man sagt, nämlich, man sagt ja immer relativ leicht so, ach, das nervt hier und da mhm. ähm, und ist doch unnötig, ist doch nicht so gemeint, wir sind doch keine Rassisten oder sowas. Aber äh, wenn ein äh, beispielsweise Farbiger, nicht Farbiger, sondern Schwarzer genannt werden möchte, weil äh, Farbig in irgendeiner Form eben äh, doch äh, sich für ihn diskriminierend an fühlt, dann dann finde ich ist auch sowas, wo man eigentlich denkt, wieso farbig ist, ist farbig diskriminierend? Aber das ist etwas, was ich jetzt in der Diskussion auch in den USA mitgekriegt habe. Ähm, deswegen bringe ich das Beispiel. Also ich finde, man muss da sehr genau auch hinhören, was sagen diejenigen, die es eigentlich wirklich angeht. Ja, und das sind das ist deswegen finde ich den Punkt von Prollo äh, wichtig. Ähm, das sind vielleicht nicht diejenigen, die in der Bratwurstbude stehen und irgendwie danach verlangen, weil die haben offensichtlich ein entspanntes Verhältnis dazu, auch wenn sie diesen dieser Minderheit da angehören. Aber es mit, es gibt mit Sicherheit Leute, die sich davon diskriminiert fühlen. Das kann man ja mal an ganz anderer Stelle sozusagen ermitteln. Und ich glaube, dann ist es einfach ein Zeichen von Respekt auf solche Begriffe, wo wenn, wenn auch nicht die große Masse, aber irgendwer sich diskriminiert fühlt, äh, darauf zu verzichten. Ich finde es aber auch ganz schwierig, diese Diskussion bis zum Ende zu gehen, weil vielleicht fühlt sich jeder von irgendwas diskriminiert. Vielleicht, vielleicht, äh, keine Ahnung. Es, ist, ja, es kommt ne? ja auch auf den Kontext an. Ja, also wenn man seinen Opa Opa nennt, dann ist das ja auch völlig okay. Aber wenn der auf der Straße irgendwie angesprochen wird: Hey Opa, mach mal Platz, <lacht> ja, dann ist es schon wieder ganz anders. Ja. Und ähm, genau. Und damit ist das Wort Opa das ist ein schönes ja. Beispiel, ja nicht gleich ähm, sozusagen gebrandmarkt für alle für alle Zwecke, aber also bei ich finde, bei dem Wort Zigeuner muss ich einfach sagen, da ist da steht so viel Ungemach und so viel, so viele Gräueltaten mit ähm, im unmittelbaren Zusammenhang. Zumindest wenn Leute, die so bezeichnet wurden, dann entsprechend verfolgt und und äh, auch getötet wurden dass man da vielleicht einfach ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben muss, egal was da vielleicht 50 Leute in der Bude sagen. Also das ist finde find ich von diesem Typen, da, der die Bude betreibt oder diese Bratwurst äh, Braterei. Wie heißt das da Bratwursthaus in Bochum finde ich ein bisschen einfach die Erklärung zu sagen Ja, unsere Kunden haben ja danach verlangt und da sind auch welche dabei, die selber irgendwie zu entsprechenden Bevölkerungsgruppen angehören. Ja, ich, ich, ich stimme dir zu und ich wollte noch. Äh, hier abschließend äh, dazu sagen, ähm, dass man ja auch so etwas viel cleverer lösen kann. Man kann ja auch hingehen und sagen, äh, hier äh, die Zigeunersoße, den Begriff kann man dann in dem Kontext ja ruhig verwenden, wird angefragt. Wir wollen die anbieten. Wir wollen die aber nicht so nennen, sondern anders. Und das, diese, mit so einer Erklärung kann man ja auch... Äh, ähm, weiß nicht, ein halbes Jahr oder was, die, die Gäste, die äh, wahrscheinlich auch viele Stammgäste sind, dann äh, quasi denen das erklären und dann, dann bietet man eben dieselbe Soße an. Es geht ja eigentlich um die Soße. ja, es kann ja Die schmeckt ja nicht besser, bloß weil sie Zigeunersoße heißt. Was, was ja. würdet ihr denn sagen? Ich will mal Rat, weil ich jetzt gerade diesen Wirt so gescholten habe, den so, dem so ein bisschen auf... Zur Seite springen und vielleicht helfen, die Karte zu verbessern, wenn er jetzt, wie du das sagtest, diese Soße oder diesen Teller Ziggy Teller oder Ziggy Teller sogar noch weiter abgewandelt, aber natürlich schon auf den Ursprung zurückführbar nennen würde, wäre das aus eurer Sicht besser oder wäre das dann im Endeffekt nur der Wolf im Schafspelz? Ich glaube nicht, dass es viel besser wäre. Also man, man kann doch auch einen, einen völlig neuen Begriff kreieren, äh, äh, wo sich aber die alte Soße drin befindet. Ja gut, aber das äh, ist ja beim Bestellen der Punkt. Ja, du musst ja wissen, welche Soße, ob deine Soße, deine Wunschsoße unter dem ehemals bekannten Namen Zigeunersoße verfügbar ist. Und äh, vielleicht gibt man einfach zwei Arten von Karten aus. Ja, für den, für den, die Insider-Karte und äh, die normale Karte. Nein, das ist ein schwachsinniger Beitrag, den möchte ich gerne wieder zurückziehen. <lacht> Aber ja. Ja, ich glaube auch, also so ähm, Ziggy oder sonst wie, so also ich glaube, das ähm, führt nicht wirklich weiter oder... Ähm geht so ein bisschen, also ich würde, wenn dann eher ganz neue Begriffe, vielleicht auch einfach das an Farben sortiert, rote Soße, braune Soße, grüne Soße, so viele wird er nicht im Programm haben, unterstelle ich jetzt mal. Er muss eh die Inhaltsstoffe dazu schreiben. Also das, denke ich, kann man sich dran gewöhnen. Also auch die Zigeunersoße hieß ja nicht ewig Zigeunersoße möglicherweise, sondern hatte vorher auch einen anderen Namen. Aber oder da kennt sie halt keiner. Ich glaube, das ist das Thema. Die Leute kennen halt die Jägerwurst und die Zigeunerwurst ja. und haben hinten damit die entsprechende Soßenbeigabe. Und ähm, wenn sie das jetzt nicht Finden fühlen sich vielleicht nicht angesprochen von der Karte. Ja, vielleicht muss man da einfach wirklich kreativ sein und mal sich zurückziehen und überlegen, wie man das so lösen kann, dass die Leute ja. es auch unter einem anderen Begriff finden. Ich finde halt nur hier, nochmal ganz bei dem aktuellen Beispiel, kriegt es auch so ein bisschen in Geschmäckle von ähm, irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen halt irgendwie. Ne? Also das äh, weiß von ich dem, nicht, von dem Wirt, bei dem jetzigen du? Wirt hier, dass er da so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht, also ich finde die Erklärung auch so ein bisschen dünn. Ähm, und ähm, ob er jetzt da einfach mit überarbeiteter Karte jetzt da einfach so ein bisschen äh, soft provozieren wollte oder sowas, keine Ahnung. Bisschen schwierig. Ja, ich sehe schon, wir, wir sind ja hier eigentlich große Freunde der Stadt Bochum und seiner Industrie, haben wir das in dem Bus, das weißt du vielleicht nicht, Bifi, aber wir haben wir schon mal das Bier mit dem Robotmädel verköstigt, ich komme jetzt gerade nicht auf Fiege, Fiege. Von der, aus der Fiegebrauerei. Und hatten uns natürlich auch erhofft, dass wir irgendwann mal einen Field Trip nach mindestens nach Bochum <lacht> machen können. Ich denke, die Bratwurst, das Bratwursthaus wird uns da jetzt nicht fröh, fröhlich einladen. Es sei denn, wir kommen vielleicht mit dem mit der Idee um die Ecke, wie man die Karte genau. aufmotzen kann, so wie diese Köche, die das dann immer im Fernsehen machen. Rollen wir ich, mit dem benanza Ich bin jetzt so ein bisschen ins Googeln geraten und gucken mir die Speisekarte von diesem Bratwursthaus an. Aber ich bin noch zu keinem Ergebnis gekommen, außer dass es irgendwie Dinge wie Hotdog Style und Mexiko 2.0 gibt. Steht denn da der Zigeuner-Teller Ich suche <lacht> gerade Croissant bratwurst Croissantteilchen, Croissanteilchen, curry bratwurstring Also der scheint also nicht nur was Namensgebung anbelangt, sondern auch den Fraß selber sehr kreativ einzusetzen. Ja, wo ist es denn? Currywurst zum Mitnehmen, Guthabenkarte, das Grillpaket. Ich, ich finde hier nichts. Ja, dann suchen Aber suchen es gibt man auf jeden Uhr. Fall sehr. Ich sag mal kreative Gerichte hier. Ich würde dann mal ein ganz anderes Thema anstoßen, wenn das recht wäre. Ähm, was total Spannendes, Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, wie bei euch so der tiefere Ansatz ist, aber hier geht es um die Römer. Ähm, und ähm, da geht's. also der Artikel ist überschrieben mit das Rätsel um die Kaeda. Ich weiß nicht, sagt dann jemandem was, weiß jemand was ein, ein Dodekaeder ist? Ein Eck ist? mit einer bestimmten Anzahl von Ecken und ich kann aber das 16? Nee. Na, 16 ist schon mal nicht schlecht. Hat sonst jemand noch Vorschläge? Ich sage 18. 18? <lacht> 12. 12, genau, 12 ist Ach, es tatsächlich. Also ja. das ist ähm, besteht aus 12 5 Ecken, ähm, ist ein Metallgehäuse, das ist so dann relativ nah an der Kugel, sage ich jetzt mal durch die, durch die Form, das ist dann ähm, tatsächlich auch ähm, eine der fünf ähm, äh, äh, Grundformen, die es da gibt und ähm, eben das Dodecaeta ist aber auch die komplexeste, die man da so kennt. Naja, und das ist jetzt ganz spannend, weil ähm, es ist so ein bisschen offen. Es gab in der Antike, also sprich hauptsächlich aus dem zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus, ähm, sind relativ viele Rö wahrscheinlich römischen Ursprungs Dodecaeta gefunden worden aus Metall und so richtig weiß halt keiner, zu was die genutzt wurden. Das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn da so Dinge offen sind und wenn dann offensichtlich auch Wissen verloren geht. Also die, ähm, beschreibt die mal ganz kurz, ähm, haben zwölf Seiten mit jeweils fünf Ecken und an den Ecken sitzen dann auch kleine Kugeln noch nach außen. Die Objekte, also diese Dodekaeder, sind in sich hohl und jede Seite hat eine unterschiedlich große, runde Öffnung. Das sind aus einem Metall. Ähm, aus der Metalllegierung, relativ, haben relativ dünne Wände und dadurch sehr leicht. Und es gibt auch sind mehrere hundert davon gefunden worden, äh, europaweit. Ähm, tendenziell mehr so im nördlicheren Teil des römischen Besatzungsgebietes, also auch mal in Britannien, sind welche gefunden worden. Da ist auch der erste, erste Fund datiert worden, 1739, aber wie gesagt, ist nicht nur in Britannien, sondern also kreuz und quer hauptsächlich in der Nähe oder oft in der Nähe von römischen Siedlungen. Ja, und dann wird jetzt von der Seite der Wissenschaft ganz wild darüber gerätselt, zu was die dienten. Und ähm, es gibt so ein paar Vorschläge. Jeder dieser Vorschläge hat tatsächlich gemeint, dass er im Prinzip nicht alles erklärt, was an den... Äh, an den dann dran ist. Das heißt, äh, die einen erklären den Sinn und Zweck möglicherweise der, der öffnungen, der runden Öffnungen. Das andere erklärt den Sinn der, der Kügelchen, die außen dran sitzen, aber irgendwie nichts findet so eine Lösung, ähm, warum das, ähm, also im Prinzip eine Erklärung warum, also für alle Elemente. Und man kann im Prinzip davon ausgehen, dass das auch kein reines Zierelement war, wie so eine Vase oder so, weil sie dafür tatsächlich zu aufwendig gestaltet wurde. Ähm Und ähm, genau, dann wurde überlegt, ob es für Standartenträger genutzt werden konnte oder als Kerzenhalter. Ähm, das ist aber wie gesagt dafür eher so ein bisschen. Hattest du eben so gesagt, komplex. wie groß das ist? Vielleicht habe ich das nicht aufgepasst. Das ist, ähm, im also, ich hatte mir so ein so nee, Monolithen wieder nee, nee, vorgestellt. Kein Monolith, nee. Das, das ist das tatsächlich doch weg. eher so 20 bis 30 Zentimeter ah, ja. groß. Also eher klein im Verhältnis zum Monolithen, zumindest zum großen Monolithen. Und, und, ist und es ist ähm, gesichert, dass es nicht von irgendwelchen Aliens aus Mexiko oder so kommt. Schwulen, also so das so schwul, ja. So sicher wie man sein kann, sage ich jetzt mal. ich Wenn es halt äh, 1700 Jahre alt ist. Ähm, genau, also man überlegt auch, ob es im Zusammenhang äh, mit, äh, weil es teilweise, aber nur teilweise eben in der Nähe Heiliger Städten entdeckt wurde, ob es da einen Zusammenhang gab, ähm, ob es zur... Messung von Entfernungen diente, also, weil es da tatsächlich, ähm, ja, das klingt ja so ein bisschen wie so ein Sextant, vielleicht zum in die Sterne, ja, genau. irgendwie so eine Sternenkonstellationen genau. ausmessen äh, genau. oder genau. so an verschiedenen Positionen der Erde. Ist ein Erklärungsansatz, ist aber auch nicht völlig umstritten, weil dafür auch dann diese äußeren Kügelchen, die außen dran sind, tatsächlich nicht erklärt werden können. Ja, kon konnte man die bewegen? Oder nee, waren die, die sind fest? tatsächlich fest auch, also das ist tatsächlich fest. Ähm, es war auch über ob es eine, so, eine, so eine Art Verbindungsstück für Wasserleitungen war, dann erklärt aber nicht, warum diese runden Öffnungen verschieden groß sind. Also das ist dann 100er Rohr, 50er Rohr ja, ja, muss man <lacht> genau, also das, ähm, das ist also auch nicht der Fall. Ähm, äh, wie gesagt, es ist ja auch keine willkürliche Form, also das ist auch ganz klar. Und ähm, es wurde auch überlegt, ob es irgendwie in der Kriegskunst eingesetzt wurde und so weiter und so fort. Das ist aber alles irgendwie nur so halb äh, erklärend. Hat denn von euch jemand spontane Idee? Wie, um wie viele Götter waren denn nochmal im Olymp? Waren das nicht zwölf Götter? Zwölf Götter? Das, ähm ja, aber du hast es doch bei den, Rö den Römern zugeordnet. Es ist eher dann. römisch, also ja. römisch oder keltisch, aber höchstwahrscheinlich römisch. Und, und wie viele von den Dingern gibt's? Also es sind mehrere hundert gefunden worden bis jetzt, ähm, der erste 1739, zumindest der erste datierte Fund ähm, und ähm, ja, wie gesagt, also ich fand das ganz spannend, also es ist tatsächlich, also die Grundfrage ist ja, also das Wissen verloren geht, das finde ich erstmal hochinteressant, Dass also auch in der, es gibt halt keine Überlieferungen äh, oder bildhafte sonstige Überlieferungen, wo es verwendet wird von irgendwem oder irgendwie, das fehlt halt ganz, da ist zumindest nichts gefunden worden und ähm. Vielleicht, vielleicht gibt es die, aber die sind zensiert worden. Ist das ja so, die, die römische Fernfahrer. Ja. sowas was die Thermosflasche mit Mett äh, in, <lacht> in verschiedenen Größen. One size fits all. Ja. oder One product. Also da, wo dann die Knüppel aus, das wäre dann nochmal zu prüfen. Ja, ähm, da kannst du dran spielen. So. Ja, was auch immer. Vielleicht ja, kann man da Kügelchen reintun. Vielleicht, vielleicht war das, das auch so einfach der Vorgänger vom Massage-Igel. Ja. Auch eine Idee. Also wie gesagt, ich... Sie haben, es gibt noch einen Erklärungsansatz, den habe ich jetzt euch natürlich aus dramaturgischen Gründen vorenthalten, logisch. Ähm, äh, der aber tatsächlich, äh, zumindest ist es eine Theorie, die am überzeugendsten ist, weil sie so mehr oder weniger alles erklärt. Ich weiß nicht, ihr könnt gerne, wollt ihr noch ein bisschen raten oder ähm, was soll ich auflösen? Also ich ich behaupte einfach mal, das ist ein Sexspielzeug. Okay, Sexspielzeug, das ist... Oder ein Sex Sextant, Spielen. aber beides beides mit Sex auf jeden Fall. Also, da beides fehlt mir irgendwie die Fantasie, Ben. Also ich meine, sorry, vielleicht kannst du mal ein bisschen ins Detail gehen, wenn du auf diese Idee kommst. Ja, mein Gott, also sag mal, wenn, für, für Frauen gibt es ja diverse Sexspielzeuge, vom Auflage-Vibrator bis hin zum, äh, zur äh, übermenschlich großen Nachbildung dessen, was äh, hier zwischen uns baumelt, aber für Männer gibt es ja auch nur so so komische Öffnungen, wo man alles Mögliche reinstecken kann. Und vielleicht ist das bei den Römern so der unbeholfene Versuch. so, ne, Die sind dann da so, die müssen dann irgendwie den Norden Europas erobern und dann kriegt halt da der Centurio, der kriegt dann halt so ein Dodi-Dildo dodi, dodi -Dildo damit. mit. ist das dann so ein Gemeinschaft zur so ja, gemeinschaftlichen und natürlich, Nutzung, Natürlich, du weil hast ja so in so einer Kompanie, das sind 100 Mann. Da, da, ist ja, da ist ja nicht jeder gleich bestückt. Dann hast du halt verschiedene Löcher. Die einen mögen aber noch ein bisschen so an so Bällen rumfummeln und äh, brauchen halt noch so ein bisschen Haptik dabei, die anderen, die brauchen halt einfach nur ein großes Loch. Und das Met ist halt jeweils vorher Ja, das Met, das ist natürlich schon längst verrottet in, in der, hm. in der Zeit, die da… Ich glaube, wir noch jemand? uns auf einer Sackgasse. Ja, noch jemand außer mir, der gerade krampfhaft versucht, an Blümchenwiesen <lacht> zu denken? <lacht> <lacht> ich weiß sonst wäre keine. Also ich würde es mal auflösen, also auflösen in Anführungsstrichen, weil es ja tatsächlich auch nicht gesichert ist, sondern nur eine Theorie. Also, du warst bei deinem Sex ganz, ganz dicht dran, Ben. Ähm, es geht tatsächlich darum, dass da wahrscheinlich es ein Werkzeug ist zur Herstellung von Handschuhen. Und ähm, Handschuhe. <lacht> ja, tatsächlich. Also das ist tatsächlich so, webt man ich einen war von Handarbeit, nicht von Hand. <lacht> der Handschuh ist, ist ja gut. sowas wie die Socke des kleinen Mannes. So nicht was war. Art, ne? <lacht> genau. Also es ist tatsächlich, webt man einen Faden um die fünf Kugeln an jeder Seite, lässt sich durch das Loch in der Mitte einen Stoffschlauch häkeln. Die verschiedenen Größen der Löcher entsprechen dabei den Fingern der Hand. Und durch die benachbarten Seiten lassen sich die Finger zu einem ganzen Handschuh verknüpfen. Der große Vorteil dieser Theorie, sie erklärt wirklich fast alle Eigenschaften der dodica -Ether. Außerdem wird klar, warum diese Artefakte nur eher im Norden Europas gefunden wurden. Im Süden braucht man einfach keine Handschuhe. Also das, das finde ich sehr überzeugend, muss ich, also ich sagen. Find sehr also also ich finde das tatsächlich hochspannend. Es ist nur unwesentlich besser als Benz Theorie, ja. aber... Ähm, aber doch ein bisschen überzeugend, da muss ich schon zugeben. Also, das mit den, mit den Löchern kann man natürlich auf vielerlei Hinsicht oder vielerlei Arten erklären. Ja, aber vielleicht hilft das ja aber auf dem Weg dahin, weil ich sage mal so: Es gibt ja in, in Abwandlung eines, eines Kindergartenspruchs, kalte Hände, schnelles Ende. Das ist, Aha. <lacht> das ist ein Kindergartenspruch. In welchen Kindergarten? <lacht> also, äh, Stimmt Montessori. Ja, ich sagte äh, Montessori, aber da ist es ja dann äh, viele Hände, schnelles Ende. Da ist es ja dann eher auf die Hilfethematik äh, thematik Also, ich kenne äh, immer nur hoch die Hände Wochenende. Ja, aber ich kenne viele Köche, verderben den Brei. <lacht> ja, es gibt viele verschiedene Dinge. Auf jeden Fall ein Hoch ja. auf die Dodi Kaeta würde ich ja, sagen. Ja, genau. Echt cool. Ja, ich habe ich habe irgendwie so ein, so ein ganzes Bündel an an ähm, Beiträgen rausgesucht, die mich aber alle irgendwie jetzt so ein bisschen ratlos zurücklassen, wie ich wie ich an dieses spannende, historisch aufgeladene ja. Thema anknüpfen kann, deswegen wähle ich mal das, was mir so am besten gefällt, nämlich Fernsehserien. Wir alle, glaube ich, das verbindet uns hier, gucken ganz gerne mal eine Fernsehserie und was ist sozusagen für echte Seriengucker so ein so ein richtiger Schockmoment. Gehen wir mal davon aus, eine Serie geht sogar über längere Staffeln. Ja, der Schockmoment, wenn der Hauptdarsteller plötzlich unerwartet stirbt. Genau, also der Serientod eines beliebten Darstellers, wir alle erinnern uns sicherlich, die schon ein bisschen älter sind, was war das, Denver oder Dallas? wo der Bobby, ist doch glaube ich da irgendwie der beliebte Bobby Ewing, ist dann irgendwie gestorben. Und das gab damals so einen Aufschrei, das steht ja. jetzt nicht in diesem ja. Artikel, dass sie den dann quasi in der Dusche so wiederbelebt haben. Dann genau. trat er irgendwann aus der Dusche wieder heraus. Ich habe es nie genau nachverfolgt. Ja, aber. und das haben sie Gott sei Dank bei der Lindenstraße und Mutter Beimer uns erspart mit der Dusche. <lacht> Wunderbar. Ich meine aber, dass diese, dass gerade zum Staffelende so als Cliffhanger, diese Dinge auch genutzt werden, weil der Vertrag mit dem Hauptdarsteller noch nicht in trockenen Tüchern ist und man vermeiden möchte, dass der zu gierig wird, was sein Honorar anbelangt. Nee, ganz Deswegen genau, lässt man den erstmal so vor so einen Bus laufen und wenn er zu gierig wird, ist er halt tot. Ja. Und äh, davon abgesehen ist das natürlich immer fies, weil man ja in der Regel auf die Staffeln eine ganze Weile warten muss, bis die wieder anfangen. Ja, nee, das, ist, das ist ja auch, die Gründe dahinter sind ja mannigfaltig tatsächlich. und TV Digital, die auch eine Webseite haben, die haben jetzt hier mal unter dem ja, nicht wenig reißerischen Titel Tragisch und Traurig, die schlimmsten Serientode aller Zeiten. Weiß ich nicht, ob das jetzt so stimmt, aber da haben die mal so ein paar zusammengefasst. Und, ähm, also seit dieser Stefan-Derek tot ist, ist Tatort nicht mehr dasselbe, finde ich. Ist der in der Serie eigentlich gestorben? Ja, Ja, ne, ist am Ende erschossen worden. Ich glaube, das ich glaub, ist bis das zu seinem ist, Tod gesendet worden. Ja, aber oder? genau, die haben aber dann die ganze Serie beendet. Also hier geht es ja hm. um Serien, die gingen ja. weiter. Zum Beispiel, das glaube ich kennt jeder, Two and a Half Men, ja. Charlie Cheen. Nee, doch, Sheen. Charlie Sheen ja. äh, in der Serie Charlie Harper. Der hatte natürlich zu viele Eskapaden irgendwann und dann ist es in der achten Staffel war es, glaube ich, den Produzenten zu bunt geworden und haben den Charlie Harper von einem Zug überfahren lassen und der hat dann, glaube ich, recht erfolgreich so, ein, so, ein, so eine ähnliche Sitcom gestartet, wo er dann auch genau damit mit dieser Alkohol eskapadengeschichte gespielt hat. Ich weiß aber gerade nicht, wie sie heißt. Auch ein Fan von Tuna Halfman. Das, das, das wollte ich gerade noch Charlie einwerfen. Wieso war diese Erfol Serie eigentlich erfolgreich? Also, ich habe es nie gut gefunden. Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Folgen geguckt, als der schon tot war, als das noch, ein, ich glaube, zwei Jahre oder so weiterging. Da fand ich es eigentlich ganz witzig. Prollo, du bist doch aber so ein Trekkie, oder? War, war das nicht so? Leidlich, so? ja, ja. Leidlich. Da gibt es nämlich auch ein Beispiel: Tascha, ja. Was weiß nicht, ob die dir was sagt. Mir nicht. Für alle Trekkies war der Serientod von Tascha Jahr in Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, eine unerwartete Tragödie. Denise Mitchell Crosby, die Sicherheitschefin Tascha Jahr spielt, stirbt in der Folge Die schwarze Seele bei einer Rettungsaktion. Ähnliches ist passiert dem Dr. Derek Shepard in der, glaube ich, von vor allem Frauen sehr beliebten Serie Grey's Anatomy, gespielt von Patrick Dempsey, natürlich auch ein echter Hingucker. Der ist dann ganz dramatisch während eines Unfalls gestorben, hat er noch irgendwelche Menschen gerettet und an der Fahrbahn, irgendwie so klingt das hier, ich habe es nicht gesehen, am Fahrbahnrand irgendwelche Leute und ist dann selber dummerweise überfahren worden. Aber das war dann ja wahrscheinlich dann doch ein, äh, äh, da war ein kooperativer Tod sozusagen, also da war man sich einig äh, mit dem Schauspieler. Genau. genau. Also es hat ja unterschiedliche Gründe, die dazu führen, dass sie ausscheiden. Vertragspoker, aber vielleicht auch einfach die, das, der Wunsch, was Neues zu machen. Kein Bock mehr. Ja, ja, es gibt ja tatsächlich auch bei den etwas erfolgreicheren Schauspielern tatsächlich ähm, das Problem, dass wenn die zu lange eine Rolle spielen, dass sie dann tatsächlich nichts anderes mehr machen können. Also gerade die, die die Karriere noch... Glauben vor sich zu haben, ähm, wollen, glaube ich, nicht zu sehr auf eine Rolle festgelegt werden, ja. weil sie das dann auch tatsächlich in späteren Jahren schwierig wieder loswerden. Aber Patrick Dempsey war ja, glaube ich, schon ein erfolgreicher Kinoschauspieler. Also ich weiß ja. nicht, was dafür Gründe hatte, steht hier nicht. Was hier, was hier noch aufgeführt wird, das hat mich damals echt so ein bisschen, also wer es noch nicht gesehen hat, muss jetzt einmal kurz die Ohren zu halten. Breaking Bad. Hank wird ja auch gegen Ende allerdings irgendwann Umgebracht, als er herausfindet, dass sein Schwager der Bösewicht ist, der das ganze Crystal Meth da kocht, dann wird er, glaube ich, irgendwie auf dem Parkplatz überfahren oder ich weiß gar nicht, nee, das wird er, wird er nur angefahren. Auf jeden Fall stirbt er dann auch in der in der Serie. Da habe ich auch gedacht, krass, dass sie den sterben lassen. Anhänger von Game of Thrones, da wird ja auch eine Person genannt, aber die müssen sich, glaube ich, damit... Sterben die da nicht alle Nase lang? Sagen, ja, Ich wollte gerade ja sagen, also ich habe es nicht gesehen, aber da stirbt doch, glaube ich, ständig <lacht> irgendein beliebter Darsteller, der ja. ist ja quasi nicht so gewiss, wie das der Serientod kommt. Das, das ist ja das. eher das, was, was Game of Thrones, also sowohl die, die, die, die, die Buchvorlage als auch die Serie ausgezeichnet hat, dass sich keiner der Hauptdarsteller oder der Hauptfiguren sicher sein konnte, zu überleben, weil die sind ja tatsächlich... Aber Sehr auch, glaube ich, die Schauspieler nicht, ne? Die haben alle so, nee, nee. so Short-Term-Contracts äh, genau. gehabt, weil die nie wussten, wie lange sie in der Serie genau. bleiben. Dann also da, ja sind, da sind tatsächlich auch äh, Hauptprotagonisten dauernd gemeuchelt worden. Ja, mhm. aber als, als, als Regisseur hast du ja auch echt eine ziemliche Macht, fällt mir da mal gerade auf. Stell dir mal vor, äh, du überwirfst <lacht> dich irgendwie äh, wirklich mit einem der Schauspieler und äh, verlängerst den Vertrag mit und nicht und lässt den dann, lässt ihn dann ganz, ganz übel, ganz leidvoll sterben in, in der Serie. <lacht> Naja, es ist ja dann hoffentlich nur geschauspielert. <lacht> <lacht> hm, hm, ich ja, weiß oder nicht. wenn, wenn du es ganz übel äh, machst, ist natürlich, ich glaube, dieser Di DiCaprio, ja, der Leonardo. Ich glaube, der, äh, der Drehbuchautor hasste den auch und deswegen hat er den in kaltem Wasser ersaufen lassen. Und <lacht> oh. das haben die ja, glaube ich, mit der Titanic als großes Modell tatsächlich in einem überdimensionalen Swimmingpool auch gedreht. Also der der das war wahrscheinlich kein leichter Job. Aber gut, da wusste er, worauf er sich einlässt, ja, dass das Schiff am Ende untergeht. Glaub, also, das war jetzt bekannt. keine Serie. Nein, aber ähm, das bei ist den, ja... Ich glaub, bei den ab. Ja, bei den Serien ist es, glaube ich, auch oft, Also da ist der Regisseur, glaube ich, eher auch so, dann auch nur Angestellter und so ein bisschen ähm, der, der es halt filmt, äh, aber... Ähm, ich glaube, die Hauptmacht liegt da eher bei den Produzenten und dann. Ja, den äh, ne? ja, die bei den Drehbuchautoren, ne? Als sie damals gestreikt haben, mh. waren ja viele Serien dann auch erstmal platt. Genau, also da ist dann eher so die Macht in, auf der Liga. Also glaube ich, Produzenten bestellen dann auch ganz oft dann ähm, professionelle, also Drehbuchautoren, die da einfach dran werkeln und dann gibt es so immer einen, der dann quasi, glaube ich, so die, den Gesamtüberblick über die Serie hat, über die ganz groben äh, Storylines. Und das sind dann zwei, drei, vier, je nachdem. Und das wird dann ausgefüllt von Leuten, die das hm. tatsächlich professionell machen. Und die Regisseure sind da tendenziell, glaube ich, eher die kleineren Lichter. Ähm, da zählt halt Quote. Ja. Das ist halt so. Der, der Sammer hat gerade eben, um jetzt hier mal eine kleine, kleine Aufzählung zum Ende zu bringen, schon eine Person genannt, die Else Kling in der Lindenstraße. Darf natürlich auch nicht fehlen. Da haben wir hier in der Sendung auch damals ähm, drüber Philosophiert, als die Lindenstraße letztes Jahr zu Ende ging tatsächlich nach 1000, über 1700 Folgen und die Else ist in Folge 1069 gestorben und lustigerweise das wusste ich nicht in der Serie ist sie eingeschlafen vorm Fernseher beim Anschauen ihrer Lieblingsserie. Lindenstraße Also die hat sozusagen in der Serie ihre Serie geguckt und ist dann da vor der Glotze eingeschlafen. Aber es war auch damals ein Schock für alle Serienfernseher. Ja, das hätte ich, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, obwohl ich die Sendung früher eine Zeit lang geguckt habe. Und die Else Kling, die sagte immer, wenn sie irgendwie dann ein bisschen lebensmüde wurde, ich gehe ins Wasser, ja, wie der wie der Franz Ferdinand. Oder wer war das? Welcher welcher bayerische König ist da ins Wasser? Der Verrückte jedenfalls. Ja, genau. Und jetzt. Eine Serie, die ich früher gesuchtet habe ohne Ende und offensichtlich zu früh ausgestiegen ist, aber der Prolo weiß das vielleicht, weil ich glaube, der mag die auch ganz gerne bei den Simpsons, das wusste ich echt nicht, da gibt es auch einen gewissen Zusammenhang zu Else Kling, Mrs. Krababbel ja. ist auch bei den Simpsons, die Lehrerin von von den ganzen Kids ist da gestorben. Das Edna Krababbel starb aus Respekt und das ist ein anderer andere Anlass aus Respekt an die im Jahr 2013 im wirklichen Leben verstorbene langjährige Synchronsprecherin Marcia Wallace. Also da ist dann die Synchronstimme, was ja logischerweise Zeichentrick ist, gestorben und dann haben sie auch den Seriencharakter sterben lassen. Also das wusste hm. ich nicht und mit diesem Schocker am Ende möchte ich meinen Beitrag. Beenden und noch einen Schluck ich, von diesem wunderbaren Weihnachtsbier. -Mann. Wenn wir direkt schon beim Thema sind, würde ich gerade noch mal weitermachen, weil ich habe auch noch was. Ähm es geht jetzt eigentlich gar nicht um die Fernsehserie als solche, ähm, aber die ist der Aufhänger, ähm, geht aber in so eine bisschen andere Richtung. Hier geht es um The Crown, ich weiß nicht, ob jemandem von euch was sagt, da, da geht es letzten Endes um die englische, englische Königshaus, englische Monarchie quasi, so in den letzten, also seit äh, Intronisierung von Queen Elizabeth II, die ja immer noch zugange ist ähm, und ähm, da gibt es inzwischen die fünfte Staffel, ähm, und genau und die, das Grundproblem ist weniger jetzt ähm, also wie gesagt es geht letzten Endes um die Geschehnisse des Königshauses von den Anfängen bis jetzt aktuell. Wann geht das denn eigentlich los? Weißt du das? Also die Anfänge tatsächlich beginnen mehr oder weniger mit der Krönung von äh, äh, Elisabeth II. Also jetzt die aktuelle Tron die aktuelle Königin, Königin die aber ja jetzt schon gefühlte also jetzt Monarchisten mögen mir jetzt reingrätschen, ich sag mal 70 Jahren ungefähr zu Gange ist. Als 70 Königin. Jahre? Aber de, de, der die im Zweiten alle. Weltkrieg war doch noch ihr Vater, oder? Der ja, gibt's auch ja, The King's Speech. Du ja, aber das auch sind doch 70, der 70 das Also der Zweite Weltkrieg ist ja 45, also das sind ja schon 75 und ähm Ja gut, der kennt sich nur mit Frühgeschichte aus. Ja, Spanien oder ja, gut, Madrid, die Römer, Römer ich weiß nicht. Ich gehe ins Wasser. Ja, du also ich, ich, in zehn Jahren kannst du quasi vom Thron bis zum Flughafen, du steigst quasi in den <lacht> Thron. Komm, lass den, lass den Stäuber weg jetzt. <lacht> <lacht> Mit dem Thron meint er <lacht> jetzt äh. … Egal. Mock wie beborn. Also, es beginnt auf jeden Fall. Die erste Staffel beginnt tatsächlich mehr oder weniger mit der Krönung. Das ziehen sie natürlich über zwei, drei, vier, fünf Folgen. Aber egal. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, genau. Und aktuell, die aktuelle Folge beschäftigt sich mit äh, Lady Diana. Also, ähm, jetzt wieder die jüngere Geschichte. 80er Jahre ist das, glaube ich. Ähm, genau. Grundproblem ist auch gar nicht die Serie an solch oder die Thematik, sondern es geht einfach hier darum, dass der britische Kulturminister fordert einen Warnhinweis vor jeder Folge von The Crown. Und bei dem Warnhinweis, und das ist eben das Putzige, geht es jetzt weniger darum, dass da sonst was für sexuelle oder äh, brutale Gewaltorgien gefeiert würden. Gar nicht. Also die Serie ist sowas von ähm, antiseptisch. Ähm, das ist tatsächlich völlig unkritisch. Nein, es geht darum. So, dass es nicht wahr ist. Also dass, es, ist, ist, dass ja. es eine dramaturgisch überhöhte Serie ist, dass es natürlich die äh, realen Anlässe gibt und dass es diese ganzen Figuren auch in der Geschichte gegeben hat und auch so grobe Anlässe, also die Krönung und was weiß ich. Ähm, aber ähm, dass, es geht tatsächlich so, der Hinweis darauf, was in der Serie so passiert und was nicht, ist halt tatsächlich, in, zumindest in Britannien, ein Politikum dahingehend, dass äh, der Kulturminister fordert, dass vorher gesagt wird, Leute, die hier gezeigten Dialoge sind nicht zwingend so gesprochen worden. Wie, wie nah, weißt du das zufällig, wie nah ist denn diese Serie an der Realität? Also die werden ja wahrscheinlich so ein paar zeitlich bekannte Ereignisse als Eckpfeiler haben und dann natürlich auch Dialoge, die können sie ja nicht wissen, wie die im Detail gelaufen sind. Aber da so, so der, der Harry, von wem stammt der Harry in der Serie? Weißt so. du das? Ist der von dem Rittmeister ich, oder ist er jetzt von Prinz Ich Charles? Kenne die aktuelle die sind Staffel, Der hat auf jeden Fall Segelohren. Ja. <lacht> ich meine, der sieht ja aus wie der Rittmeister. Das hat man ja schon in der bunten immer beim Zahnarzt äh, verfolgen können. <lacht> Aber ähm, gar nicht, sieht auch gar nicht aus wie sein Bruder. Ähm, weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Also ich äh, natürlich äh, war jetzt, glaube ich, damals im Schlafzimmer außer Entweder Charles oder dem Rittmeister und der Diana niemand dabei, aber vermute ich jetzt. Aber ähm, der Fakt ist eigentlich, dass, ähm, äh, ja, also ich. Entschuldigung, ich, ich hatte gedacht, die haben sich vielleicht für eine Seite der Theorie entschieden, dass sie, dass sie in der Serie beispielsweise sagen, wir gehen davon aus oder wir zeigen das ja so. Da schlüpft die Diana in den Pferdestall zum Rittmeister <lacht> und mhm. dann wird halt geritten. Und dann kommt der, der Harry und das wird so ein bisschen sozusagen suggestiert suggeriert, sorry, suggeriert, dass der Rittmeister der Vater ist und dass sich dagegen dann auch der Kulturminister. Nee, also er wendet sich in allgemeiner Form dagegen. Also ich kenne jetzt den aktuellen Stand da nicht. Ich habe ja äh, die Folgen jetzt auch noch nicht gesehen. jetzt von ja, der aber das ist, Sorry, Beefy. Aber also das, das, das sind die Hausaufgaben <lacht> hier. <dass> wir, <lacht> genau. Ich habe auch alle Serien durchgeguckt, <lacht> bevor ich diesen Beitrag gebracht habe. Genau. Also ich, ich finde auch, es ist wichtig zu betonen, dass wir hier uns in diesem Podcast nicht in wilde Spekulationen <lacht> verlieren. Das ist ja noch nicht vorgekommen <lacht> und das soll bitte auch so bleiben. Und ich glaube, also das Spannende finde ich ja eher, dass... Ähm, dass äh, äh also der Kulturminister da irgendwie eine Gefahr sieht, dass die, dass, dass die Fernsehzuschauer das nicht trennen können. Also ich erinnere mich an meine Jugend und Kindheit. Da gab es halt, ich weiß nicht, die Schwarzwaldklinik. Und da habe ich halt auch mal so als, als nebenbei Fun Fact irgendwie gehört, dass da ist Leute... Ja in Braunschweig, ne? Wo auch immer ja. die ist. Aber dass halt Leute zu diesem Gebäude, wo die Außenaufnahmen gedreht worden gefahren sind und da geklingelt haben. Und da halt vom Professor wie hieß er, Brinkmann irgendwie äh, verarztet werden wollten. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich keine Klinik, sondern das war irgend so ein Kurhotel oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt ganz spannend, dieses nicht trennen können. Das waren aber damals waren das glaube ich jetzt echt so ein paar einzelne Leute irgendwie. Ne? Aber hier ähm, ähm, finde ich, das ist nochmal eine andere Liga und das ist so ein bisschen, wo ich so ein bisschen fremdel mit. Also ob man da jetzt den Leuten das so noch vorziehen muss. Ja, also muss. da muss man aber wirklich mit fremdeln. Da gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> ich habe letztens erst wieder irgendwo einen Kommentar von ich weiß nicht, Staatsanwälten oder echten Polizisten jedenfalls ähm, äh, gelesen, die über die Tatortteams äh, geurteilt haben und gesagt haben, die sind alle, die sind alle untragbar. Das ist alles so total ja, an der Realität vorbei. Und das sollte, denke ich, aber doch echt jedem klar sein. Ja. Die Tatort ist, ich dachte, das, ich dachte, das, ich meine, das so ist, doch, ist nicht echt. <lacht> Aber das, das hat doch mittlerweile solche Auswüchse, dass alle glauben, dass hier dieses Verlesen der Rechte, ja sie haben das Recht zu schweigen, alles was sie etc. kann gegen sie verwendet werden, das ist ja so ein amerikanisches Ding, auch was auf einem relativ alten Gerichtsurteil basiert, Was hier halt auch gerne in den deutschen Serien erzählt wird mitunter, weil man sich halt einfach daran gewöhnt hat. Es ist aber einfach unüblich. Und das ist ja auch das Schöne am Fernsehen ja. eigentlich, ne? dass du ja. da diese, also wenn ich Drehbuchautor wäre, würde ich das ja auch ausnutzen wollen, so ein bisschen diese Freiheit, Sachen dazu zu erfinden, irgendwie den ganzen vielleicht auch ein klein bisschen andere Bedeutung zu geben oder zumindest für die Dramaturgie mal hier äh, im Dialog, der vielleicht langweilig, war, ein bisschen ja. aufzupeppen. und das so. Will das will halt auch keiner einen Tatort sehen, wo die Hälfte der Zeit nur Berichte und Formulare <lacht> ausgeführt <lacht> genau. werden. Ja, oder gelesen werden. Ne? Ja, jetzt ja. ich mache jetzt mal zwei Stunden Akteneinsicht. Ja, hier, und, und, äh, der, der auch vermerkt, <lacht> so, ist ja genau. auch formal inkorrekt. <lacht> genau, also das finde ich halt, das ist so das Absurde, wo ich so für mich denke, ich meine, das ist, es ist ein Drama, äh, es ist natürlich überhöht, die Dialoge sind natürlich auch überhöht, da sitzt halt auch ein Drehbuchautor oder eine Drehbuchautorin dran und die macht sich Sicherlich für so einen was weiß ich, 30 bis 60-sekündigen Dialog, wird die da sicherlich mal drei Tage dran tüfteln oder der, bis das bis das sitzt und da wird dann jede Wort gefeilt und da weiß jetzt jeder aus seinem eigenen Alltag, das ist natürlich bei uns auch immer so, also mhm. jedes Wort ist wohl überlegt, ja. aber ähm, ähm, das finde ich so ein bisschen aber putzig. Gibt es denn diesen Hinweis, frage ich frag mich gerade nicht ohnehin? Also immer dann, wenn du ein, ein so Fiction machst und dabei Personen verwendest, die es in der Zeitgeschichte gibt, gibt es doch meistens auch in Büchern immer diesen Hinweis, dass das nicht zwangsläufig der Realität entspricht oder so. Also diese ne, ja, das diesen, diesen Disclaimer, den, den kennt man doch eigentlich. Also ich kenne das aber nur so aus, aus ähm, im Zusammenhang, wenn dann jetzt Personen der Zeitgeschichte irgendwie mitspielen, aber eigentlich gar nicht, es um diejenigen geht, sondern die nur so ein bisschen das, ich glaube, da so ein bisschen das Aufpeppen sollen dahingehend, dass es halt ein bisschen realistischer wirkt, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das perfide ist auch, dass es halt nicht sachlich komplett korrekt ist, aber auch nicht völlig falsch. Ja, also du weißt ja, es wird jetzt ein bisschen makaber, wenn die Diana in den Tunnel reinfährt, kommt die halt so nicht mehr raus. Ja, aber du weißt halt nicht um die Details, welcher, wer jetzt mit wem da irgendwas äh, möglicherweise verschwörungsmäßig da äh, angeleiert hat. Ja, das sind ja Dinge, die vielleicht auch einfach unter Verschluss sind, die man bis heute nicht weiß. Da muss man sich halt irgendwas ausdenken. Und es muss natürlich dem Publikum gefallen. Es soll ja auch schmecken. Ja? Und wenn die Elisabeth jetzt den halben Tag äh, auf dem Sofa sitzt oder irgendwelche Staatsgeschäfte vollführt, das ist ja auch ein bisschen langweilig vielleicht. Da muss man sich eben auf die Highlights konzentrieren. Und da muss eben auch mal einer mit dem Lauf... Nee, wie, was? Mit dem, Rittmeister, Rittmeister, Rittmeister. mit dem Pferdeburschen ordentlich. Da geht es ja schon los. Ja. Also ich meine, so eine Folge dauert 45 bis 60 Minuten und behandelt mehrere Wochen. Hm dass da das ein oder andere ausgelassen wurde, kann man sich denken. Und wie gesagt, also das, ich finde das ein bisschen wirklich, es ist ja nicht mal als Dokumentation oder dieses ähm, Neudeutsch, dieses Mockumentary oder sowas dann ähm, äh, äh, gewurstelt, sondern es ist eine offensichtlich völlige Kunstserie. Also es ist tatsächlich einfach eine Serie. Mit Schauspielern spielen, spielen, denn, spielen denn die Hunde der Königin mit, der Elisabeth? Also sind nicht genau die Hunde, aber es sind Hunde. Beagle, weil, genau. weil, weil einer, einer der Hunde ist nämlich kurz vor Weihnachten äh, der Vulkan, äh, der ist ein, ein Doggy, der ist gestorben, also ganz tragische Weihnachten dann auch äh, bei der Queen, weil... Der Dorgi, der übrigens äh, hervorgeht aus der Mischo, aus der, aus der Züchtung von äh, Corgi und Dackel. Da wird dann ein Dorgi draus. <lacht> das wollte ich nur anmerken, ja, gerade weil es so gut passt. Ja, ich ich habe hab gedacht, früher gab es, also es gibt ja auch diese Hunderasse Labradudel die Mischung aus Labrador und Pudel, und ich habe immer gedacht, das ist Verarschung, es gibt wirklich Labrador. Ja. also gibt es mhm. wahrscheinlich auch diese Doggies oder Corgis oder so. Ja, ja, genau, also, ja, ja, es sind Doggies, die aus äh, Corgi und Dackel ähm, <lacht> Ich finde, wir, wir, wir, wir, sind auch sehr gut darin, äh, den Kern dieses Podcasts, <lacht> nämlich äh, das Diskutieren von Presseartikeln. Ähm, zu überführen fließend in ein, ich habe da im Internet mal gelesen und ich finde das auch sehr erfrischend, ich will mich da auch gar nicht ausnehmen, ja, ich bin ja meistens ganz vorne mit dabei und äh, wo ich gerade das Wort habe, möchte ich euch mal fragen, die Bayerische Staatszeitung schrieb nämlich am 14. Dezember bereits, beziehungsweise haben sie es von DPA einfach für Geld übernommen. Über kuriose Drive-In-Angebote. Wir wissen ja, dass es seit Jahresanfang etwas schwierig ist, Leute zu versammeln zu den üblichen Anlässen und äh, das begann ja so ein bisschen mit dem Autokino oder auch Auto äh, vor der Bühne und äh, tatsächlich haben sich dann so die einen oder anderen Drive-In-Angebote etabliert und ich habe hier zwei, vier, sechs, acht, die ich euch gerne mal vorlesen würde. Und ich wüsste gerne ähm, von euch, welches davon falsch ist. Ich lese vor. Weihnachtsmarkt, Drive-in Weihnachtsmarkt, Drive-in … sogar Drive-in ja. Nikolaus, Drive-in Striptease, Drive-in Kirmes, Drive-in Gartenschau, Drive-in Zirkus, Drive-in Speisenweihe und Drive-in Knödelteigabholung. Speisenweihe? Was ist das? Ja, ich werde es euch gleich verraten, die sind alle echt. Die Speisenweihe Weihe ist eine Sache aus Oberbayern, ähm, wo ein Fahrer aus Oberbayern sich wohl im April überlegt hat, die traditionelle Speisenweihe, die es da offenbar gibt, per Drive-in vorzunehmen. Dutzende Menschen fuhren, wie es hier steht, in Bad bayers Oin, bei Garmisch-Partenkirchen, wahrscheinlich habe ich das gerade bayers Oin, muss ich das aussprechen, mit dem Auto vor und ließen gebackene Osterlämmer oder gefärbte Ostereier Ah, Ostereier. Okay, das macht Sinn. Dann war deswegen war es auch im April. Es war also Ostern. Manche brachten Bier mit, steht hier ganz kritisch. Die Aktion stieß auf so viel Resonanz, dass die Feuerwehr der Ver den Verkehr regeln musste. <lacht> ja, gut, also ich se wir sehen, die DPA hat hier so ein bisschen im Trüben gefischt. Ja, wenn jetzt der hinterletzte Bayer dann noch äh, mit seiner Privataktion genannt wird, das klingt jetzt nicht so, als wäre das landesweit gängig gewesen, aber das Spektrum ist halt breit. Ja. Man ich finde das, find das übrigens sehr gut. Ja, ich finde es das super, dass es das gibt, dass es so Reaktionen auf die aktuelle Situation gibt. Und du musst halt mit seiner Karre, also ich war nicht bei irgendeinem Drive-In, außer vom ja. Fast-Food-Restaurant in jüngerer Vergangenheit, auch nicht bei einem Konzert, aber ich finde es per se gut, dass man sich solche Gedanken macht. Auch wir machen ja im Endeffekt hier gerade ja. ein Drive-By-Podcast. Ihr sitzt links und rechts und die Fenster sind auf und die Kabel gehen raus. Wir sollten das raus. demnächst mal auf der A3 machen, während wir auf drei Spuren nebeneinander <lacht> fahren? Ja, das wäre natürlich äh, großes Kino. Man liest ja, wir lesen ja hier, suchen ja auch immer spezialisiert auf kuriose Artikel und man liest ja auch öfter schon mal von diesen Hochzeitsgesellschaften, die dann über die Autobahnbrettern irgendwie anhalten oder solche Geschichten treiben oder sich da die Fahrbahn blockieren. Ja, das wäre doch ein super Artikel, den ja. wir dann hinterher hier vertonen können. Motorradfahrer von Drive-By. Podcast ja. auf A3 geköpft. Genau. Und, wenn das dann, und danach machen wir noch ja, eine stimmt, Serie wir draus. Ja, ja immer auch die Kabel zwischen. <lacht> auch. Ja, ja, eben. am Schluss machen wir eine Serie draus. Alarm bei Benanza 11. Ja. <lacht> <lacht> Ja, so aber schlacht. auf den Striptease würde ich gerne noch eingehen, das fand wohl in einem Zelt in einem Gewerbegebiet von Landshut statt, also richtig romantisch, tanzten und räkelten sich im Frühjahr leicht bekleidete Frauen und Männer zu Diskomusik, während die Besucher vom Auto aus zusahen. Nach 20 Minuten kamen dann die nächsten Fahrzeuge dran und ausgedacht hatte sich die Aktion ein Bordellbetreiber, also wenig überraschend. Und wahrscheinlich hat der kooperiert noch mit Car Wash, die dann dahinter standen, wo dann die Typen erstmal eine Kok mit Reinigung gekriegt haben. Der hat tatsächlich <lacht> kooperiert mit, äh, mit, <lacht> ja, mit Nacktmodell Michaela Schäfer. Die hat aber wohl nur Musik aufgelegt. Interessant. Wahrscheinlich groß beworben und dann steht sie ja. da nur am DJ-Pult. Kann man machen. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, Schatz. Wo, wo warst du denn? Ja, im Baumarkt. Ne? <lacht> schon, ja. schon klar. Ja. Aber Baumarkt. so, so gibt es denn ein breites Spektrum. Aber was ich noch sagen wollte, ne, zu dem, zu dem Drive in Weihnachtsmarkt, da hat das, ich habe ja gesagt, ich war nirgendwo, aber ich hatte da wirklich oder wir hatten überlegt, da hinzufahren. Den haben sie allerdings wegen, zumindest hier in Bonn, wegen mangelndem Interesses schon wieder eingestellt und dann haben wir uns das mal angeguckt. Und ich kann es total nachvollziehen, weil man musste, glaube ich, 18 oder 19 Euro Eintritt zahlen, um auf das Gelände zu rollen mit deinem Auto und an den Buden vorbeizurollen, wo du dann weitere ähm, ja, Weihnachtsmarkt typische Leckereien und so weiter aus dem Autofenster konsumieren konntest, da habe ich auch gedacht, also das also so dringend hat man es ja auch nicht, dass man da jetzt eintritt. Also ich hätte es gemacht, auch um diese diese Betreiber da zu unterstützen, aber dann auch noch Eintritt zahlen, um dann denen den Glühwein abzukaufen, den in meinem Auto zu saufen. Da bleibe ich lieber hier mit euch in der Runde. Wir saufen den Glühwein ohne Weihnachtsmarkt. Ja, vor also. allem, weil du einen Kilometer weiter von der Polizei angehalten wirst, <lacht> die, die <lacht> nämlich auch Lunte <lacht> gehofft. <gerufen Ja>. <lacht> die kooperiert mit der Polizei. Genau. <lacht> genau. genau. Sag mal, Leute, ich wollte doch noch mal kurz in die Runde fragen, was ihr eigentlich äh, so zu Weihnachten gekriegt habt. Ich habe so, so ein dodi alphayette da bekommen äh, mit zwölf Löchern und sehr schön. Aber ich muss jetzt, glaube ich, mal langsam Handschuhe machen. Ich darf <lacht> <mir> häkeln lernen. <lacht> langsam, langsam häkeln lernen. Also ihr habt aber, es waren aber keine, kein, keiner hat einen Koffer unterm Baum gehabt. Koffer? Wofür? Koffer? Koffer, Schon gepackter Koffer, weil das ist ein schlechtes Zeichen. <lacht> also. Ja, nee, ich frage, ich frage deswegen, äh, ihr, habt, ihr habt eindeutig äh, die, die falschen Freunde und die Familie ist irgendwie auch nicht so... Äh, anscheinend die richtige, denn ähm, wir haben es heute mit Schauspielern. Manchmal haben wir es mit Tieren, heute mit Schauspielern und Sendungen und Serien. Äh, George Clooney, das ist, ist eine Meldung allerdings schon von Mitte November, hat 14 seiner engsten Freunde jeweils eine Million US-Dollar in Bar geschenkt. Der hat, die, der hat die eingeladen zu sich, das hat er erzählt, jetzt äh, ist erst vor kurzem ähm, bekannt geworden, aber es ist tatsächlich schon 2013 passiert. Der hat seine besten Freunde, also sozusagen seine Lebensfreunde seine besten 14 zu sich nach Hause eingeladen und hat jedem einen Koffer überreicht mit einer Million Dollar drin. Weil er dachte, die haben mir auf ihrer, auf die eine oder andere Art und Weise im Leben irgendwie geholfen oder, oder Freude gemacht oder sonst was. Und er hatte irgendwie gerade eine Gage zu irgendeinem Oscar-nominierten Film gekriegt, nicht zu irgendeinem, sondern Gravity. Und das finde ich doch mal eine gute Sache. Also ich weiß nicht, äh das ist ja genau meine Theorie. Sag mal, du müsstest die eigentlich kennen, wenn ich Lotto spiele, spiele ich ja nur bei den dicken Jackpots, wo mindestens 50 Millionen oder so drin sind. Und dann gewinne ich die natürlich mal irgendwann und dann starte ich das Friends and Family Programm, <lacht> weil was soll ich mit 50 Millionen, wenn ihr armen Schlucker alle arbeiten gehen musst? Also wäre meine Idee gewesen, diese Art Friends and Family Geschichte zu starten und jedem von euch das weiterzuzahlen, was ihr jetzt bekommt als Gehalt, vielleicht auch ein bisschen einen kleinen Bonus nach oben drauf. Dann haben wir alle Zeit. Ich würde also mir selber auch nicht mehr auszahlen. Und dann könnten wir alle quasi statt arbeiten zu gehen von derselben Kohle Freizeit machen und ganz viel Spaß zusammen ja. haben. Ich wette, du, du als Filmfreak hast doch bestimmt auch Bock, dann bei Leuten, die du eigentlich nicht magst, aufzutreten. Ich scheiß dich zu mit meinem Jahr. Ich könnte <lacht> ja ich, also, ich mag das so wieder. Wie, der, wie, wie <lacht> hieß er auch, an Weißt du wer ich bin? Ich bin der Nautovic, Ich könnte dein Leben kaufen. <lacht> Ja, der Fußballer. Ja, aber, ich, ein, ja, und der, aber nicht den Rest wieder nur verprassen. Ne? Ein, ein sympathischeres Zitat kommt von äh, George Clooney selbst. Das finde ich echt auch nochmal ein, äh, ein nettes Zitat ne, zu seinen Kumpel, auch mit Bezug auf seine Kumpel sagte er. Ich dachte, ohne sie hätte ich nichts von all dem und wir stehen uns alle sehr nahe. Und ich dachte einfach, wenn ich von einem Bus überfahren werde, wären sie alle im Testament verankert. Aber warum zum Teufel warte ich darauf, von einem Bus überfahren zu werden? Und das finde ich eine geile Aussage, die auch mal so ein bisschen hm. zum ich Nachdenken ist. Das zeigt auch, dass könnte. es sich wirklich um Freunde handeln muss, denn wenn er denen schon sagt, dass sie im Testament stehen, dann er <lacht> ja noch ja. Leben <lacht> ausgehen. Dass nee, das einer von denen den Bus fährt dann. Ja. Das, ja. <lacht> ja. Ich frage mich nur, was der 15. beste Freund gemacht hat. Ja. Ja. Da gibt es immer Leute, die dann... Denken, warum <lacht> ich nicht? Deswegen hat das auch erst wahrscheinlich sieben Jahre sieben später, später. Äh, Publik gemacht, weil die sind jetzt wahrscheinlich äh, zwischenzeitlich gestorben, die nicht bedacht wurden. Nein, keine Ahnung. Nee, Super nette Idee. Ja. ja, das stimmt. Wer, wer übrigens George Clooney mal in richtig alt sehen möchte, doch noch ein kleiner Filmtipp am Ende. Der kann mal bei einem beliebten Streaming-Dienstleister, ich glaube das heißt Midnight Sky oder irgendwie sowas, die so ein... So ein ja, gesellschaftskritischer Film mit Zukunftsvision, spielt glaube ich auch 2047 oder sowas, schauen, hat mich sehr beeindruckt. Das habe ich mir in, über die Weihnachtstage mit meiner besseren Hälfte reingezogen. Und also alt im Sinne von jung, ja? Nee, alt. Also Ein richtig alt mit riesen Rauschebart Ach so. Und äh, auf so einer CDI. Polarstation. Ja, der ist ziemlich neu ist auch, der Film. Ja, es also war auch lange ja. da immer auf Nummer eins. Ich, man ist ja zwischen so überfordert von dem ganzen Angebot, dass ich oft einfach so gucke, was der beste Film aus den Top Ten ist, den die da so hochjubelt, und den gucke ich dann. Ich finde auch diese Serie cool, wo der den Barista spielt und immer die Leute mit seiner Kaffeemaschine voll quatscht Oder verwechsle ich da was? <lacht> <lacht> nein, also, nein. Sind nein, nein, kurze Episoden, sucht such die Serie mal in der Fernsehzeitung. Apropos ich Barista, ich würde vorschlagen, meine Lieben, wir haben jetzt schon wieder die Stunde deutlich überschritten. Vielleicht müssen wir uns auch ein neues Limit geben, jetzt wo der Beef hier mit dabei ist. Aber wir können gleich noch ein Getränk kredenzen. Vielleicht möchtest du das gerade noch vorstellen, bevor wir die Sendung beschließen. Das machen wir dann im Nachgang. Genau. Ich hätte noch was Australisches. Das ist allerdings jetzt ähm, nicht zusammenzuckend alkoholfrei. Ähm, es ist so Gingerbrew nennt sich das. Ähm, Bundaberg. Das ist aus Australien. Das ist tatsächlich sehr lecker, wenn man Ingwer mag. Wenn man Ingwer nicht so mag, dann erfreut man sich vielleicht an der Flasche. Ähm, die ist ziemlich bauchig und sehr kurz, so ein bisschen stumpig, glaube ich, ist der Fachbegriff. Und ähm, Genau, mit dem orangen Etikett und äh, wie gesagt, ist sehr lecker, ist aber alkoholfrei, aber gebraut. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Prollo, aber ich glaube, das hattest du ja. tatsächlich auch schon mal dabei. Das kann gut sein. Du wirst auch lachen. Wir, wir kaufen das bisweilen auch kastenweise. Also das geht... Genau. Also, viel echter viel. Fan hier. Gibt es mhm. tatsächlich. Wunderbar, dann habe ich ja schon mal einem es recht gemacht. Ja, ähm, nee, das ist toll. Das, das, lass, lass uns das gleich noch hier verteilen. Ja. Für heute haben wir, glaube ich, die Geschichten alle durch. Was macht der Sammer da für komische ich, Handzeichen? Ich, ich mache keine Handzeichen, ich könnte... Ich könnt hast, hast du da irgendwie einen Handschuh ausgepackt gerade? könnte, so, wehr, während, der, während der Beef noch äh, das einschenkt oder ausschenkt, könnte ich noch ein äh, Quickie raushauen. Ja, dann komm. Dann, dann, haben wir, dann, haben wir das Ganze, dann haben wir das Ganze hier nochmal mit einer wirklich bescheuerten Geschichte beendet. Und zwar eine Hellseherin aus Kerpen ist zu drei Jahren vom Amtsgericht Hamburg-Barmbeck zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Was, was hat sie gemacht? Also das ist ja wirklich eine selten bescheuerte Geschichte. Ja. Ähm, und zwar hat, äh, gibt es äh, da eine Notlage einer 54-jährigen Hamburgerin, die nämlich, deren Schwägerin nämlich schwer erkrankt ist und der irgendwie, es wird ja nicht genau erklärt, äh, irgendwie können die Ärzte anscheinend nicht helfen und daraufhin ist die äh, 54-Jährige zu dieser Hellseherin äh, gegangen und hat sie gefragt, ob sie ihr helfen könnte und natürlich, eine Hellseherin kann helfen. Und hat ihr gesagt, sie müsse für, dafür, dass die wieder gesund wird, die Schwägerin 300.000 Euro in Plastikfolie umwickelt, unter ihrer, Matratze, unter ihrer Matratze verstecken und intensiv beten. Dann würden die bösen Dämonen vertrieben werden. Und jetzt das, das Beste noch, also wirklich, der Heilungserfolg sei davon abhängig, dass die 54-Jährige anschließend keinesfalls unter der Matratze nachschaue. <lacht> Drei Monate später tat sie es dann aber doch und stellte erschüttert fest, dass dort nur noch Spielgeld lag. Ja, so kann es gehen. Oh weia. Ja, Leute gibt's. Also ungeheilt und ohne Geld. So ist es. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall und vor allem, wir müssen hier, glaube ich, mehr auch unsere Hörerinnen und Hörer mit einbeziehen, auch unseren Hörerinnen und Hörern und allen, die dazwischen sich irgendwo aufhalten. Ein frohes neues Jahr. Ich fand das ganz cool, dass wir dieses Jahr echt noch unseren Podcast hier trotz aller widrigen Umstände durchgezogen haben und wir haben, glaube ich, es auch geschafft, ganz viel Corona zu umschiffen, weil ich glaube, nichts nervt mehr als in dieser Zeit ständig die Corona-Soße vorgesetzt zu bekommen und ist auch ein schöner Name für den Wirt. Vielleicht hier, ich habe gerade überlegt, vielleicht nicht so ja, der beste und insofern. Ich glaube, ich nehmen wir uns alle vor fürs nächste Jahr ähnlich beschwingt, frische und nicht so abgelutschte Themen mir zum Besten zu geben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit mir hier immer wieder auf irgendwelchen Assi-Parkplätzen gestanden habt und wünsche euch und allen, die das hier hören, ein frohes neues Jahr. Macht es gut. Bis dann. Bis dann, macht's gut. Tschüss.